Der beste Weg zu wissen, ob dein Körper gefähigt ist, gesunde Zellen aufzubauen, ist jener, wenn du dich zum Beispiel verletzt hast und dich davon regenerieren musst oder wenn du zum Beispiel Sport treibst und dein Körper eine gewisse Adaption einleiten muss, um bessere Zellen als vorher zu bauen, um sich an den neuen Reiz anzupassen. Zum Beispiel bei einem Muskelkater. Ja? entstehen bestimmte Mikrotraumata, nennt man das, dann sind bestimmte Mikrorisse ja, in deinen Filamenten dementsprechend, in den Z-Scheiben und dadurch entsteht ein bestimmter Entzündungsprozess. Ja. Das kommt damit zustande, weil sich auch in diesen Rissen dann Wasser einlagert. Man merkt es, der Muskel schwillt an. Ja. Dementsprechend akkumulieren sich dann da Entzündungsmediatoren. Warum hast du dann erst zwei, drei, na, man sagt so 24 Stunden später erstmal Muskelkater? Das liegt daran, weil du in diesen Muskelfilamenten keine Schmerzmediatoren hast. Ja. Und erst wenn diese Entzündungsmarker herausgespült werden aus den Muskeln, weil sich halt auch der Wasser sich in, ähm, dort anlagert, dann kommen diese erst vorbei an Nervenzellen und Schmerzmediatoren beim Rausspülen. Und dann vers verspürst du dementsprechend erstmal den Muskelkater. Ja? Das mal kurz so als Einleitung. Jetzt ist aber die Frage bei Entzündungsprozessen. Ja? Da ist natürlich ganz, ganz wichtig die weißen Blutkörperchen in unserem Körper. Ja? Die kennen wir alle, die Immunantwort. Ja? Und das sind auch die t Zellen, ja? Und was passiert, wenn Vitamin D, ja, hier ein, zum Beispiel 1,25-Dihydroxy, das ist die hormonelle Form des Vitamin Ds, ja, die bioverfügbare Form für unseren Körper, für unsere Zellen, ja. Wenn diese auf diese T-Zellen trifft, ja, was veranleitet diese T-Zellen dann dementsprechend zu handeln, ja, durch dieses Vitamin D? Und hier schauen wir uns einfach mal rein. Und zwar gibt es bestimmte Botenstoffe in deinem Körper, ja, die letztendlich deinem Körper befehlen, das und das zu tun, ja? zum Beispiel auch Gibt es Botenstoffe, die sagen, Körper tu alles, damit die Entzündungen runtergehen. Und das sind zum Beispiel IL-4 und IL-10, Interleukine. Ja, Interleukine sind immer Botenstoffe des Körpers. Und wir schauen hier durch Vitamin-D-Gabe, ja, veranlasst es die T-Zellen, dementsprechend die Interleukine, die die Entzündungen nach unten regulieren, zu erhöhen. Ja, und die, die die Entzündung fördern, ja, sehen wir hier, die nach unten zu korrigieren. Ja? Das löst die Vitamin D auf. Das heißt, du hast weniger einen Entzündungsprozess, du regenerierst schneller, kannst mehr Sport treiben, mehr Muskeladaption, mehr gesündere, adaptionsfähige Zellen in kürzester Zeit. Studie betrachtete von 1008 Teilnehmern ja? über drei Jahre und dessen Vitamin D-Spiegel in Korrelation gesetzt. Und was hier gemessen worden ist, ist dann dementsprechend die Griffkraft. Ja, und man sieht hier, dass die Menschen, die den höchsten Vitamin-D-Spiegel haben, ja, also man sieht die Achse zum Beispiel unten, ja, inwieweit Griffkraftverlust vorhanden ist. Und links sehen wir, ja, wie hoch die Anzahl der Menschen war. Ja. Und sehen wir die, die den niedrigsten Vitamin-D-Spiegel hatten, auch sehr stark ihre Griffkraft verloren haben und die, die den höchsten Vitamin D-Spiegel haben kaum Griffkraft verloren haben. Das Ganze hat man nochmal weiter verifiziert, indem man davon ausgegangen ist, den Muskelindex bestimmt. Und dieser Muskelindex war ebenfalls bei denen am höchsten noch erhalten die Muskelmasse, die den höchsten Vitamin D-Spiegel haben. Das hat korreliert positiv damit. Dann habe ich mich gefragt, was ist so ziemlich das mächtigste bzw. Das gängigste Hormon, wenn man mit Sachen Adaptionsmaßnahmen, mehr Muskelwachstum bessere Zellaufbau in dem korreliert und das ist natürlich das Testosteron und auch dazu habe ich recherchiert und was gibt es besseres als eine Studie mit 3316 Probanden in Deutschland durchgeführt und zwar wurde dann getestet ähm, Vitamin D Spiegel und Testosteronkonzentration im Blutserum und wir sehen hier der Monat, ja das ist der März, wo die Deutschen den niedrigsten Vitamin D Spiegel erreichen auch damit den niedrigsten Testosteronspiegel erreichen ja und Testosteron ist natürlich maßgeblich für das Immunsystem, zum Aufbau von Zellen natürlich, von stärkeren Zellen. Und es ist so, dass der Monat August in Deutschland der ist, wo die Menschen den, meisten, also den höchsten Vitamin-D-Spiegel haben und am meisten natürlich auch hier Testosteron dann dementsprechend haben. Wenn das mal kein Zufall ist. Es gibt auch noch weitere Studien, ja, die ganz klar zeigen... Zum Beispiel mit 54 Probanden eine Doppel-Placebo-Gruppe wurde angelegt, ja, das heißt Placebo haben Leute bekommen und dann nach einem Jahr getestet und dann haben Leute Vitamin D bekommen und nach einem Jahr getestet, äh, 3.332 internationale Einheiten durchgängig. Und dann wurde der Testosteronspiegel gemessen. Ja, man sieht hier TT und man sieht hier einen nicht signifikanten Unterschied in der Placebo-Gruppe, ja, die ein Placebo ein Jahr bekommen haben dementsprechend, statt das Vitamin D. Und hingegen in der, in der Vitamin D-Gruppe, ja, die Steigung genommen, die die Placebo-Gruppe erfahren hat, ist dreimal höher, in der die Vitamin D bekommen haben. Aber was viel, viel signifikanter wäre, das BAT, ja, was heißt das? Bioavailable Testosteron, das ist das, ist das tatsächliche Vitamin D bio Testosteron, worauf es wirklich eigentlich ankommt, ja. Und man sieht hier 20% Erhöhung, ja, das, was wir natürlich bei der Placebo-Gruppe unter keinsten Umständen hier erfahren haben. Und das finde ich schon sehr, sehr signifikant, ja. Wenn man jetzt davon ausgeht, dass Testosteron, ja, dein, äh, ja, erhöht wird, dann muss ja auch irgendwas mit den Wachstumsfaktoren dementsprechend, die alles dem Testosteron unterliegen, ja, Passieren. Und nach diesen habe ich natürlich geguckt. Ja? Und dazu fehlt, äh, das zählt natürlich ja, der VGFA, ja? der Vascular Growth Factor, das ist der Aufbau von Epithelzellen zum Beispiel. Ja? Und auch dieser sehen wir hier, vierfach nach vier Tagen erhöht durch Vitamin G-Gabe. Ja? Hier auch unterliegt natürlich auch wie durch das Testosteron, auch vermutet. Ja? Und das TIMS zum Beispiel ist es dieser Stoff, dieses Verfahren besser gesagt, ähm, was äh, deine. Äh, Zellen, deine extrazelluläre Matrix, wieder auflöst und das Blockieren von Aufbau von Zellen äh, eher äh, ja, zu Strebe kommt. Und das wird letztendlich verhindert durch das Vitamin D und zuvor Aufbau wird gefördert und das, was verhindert, wird ebenfalls blockiert. Ja? Das ist schon alles sehr, sehr eindeutig, finde ich. Ja? Weitere Studien zum Beispiel bei Säugetieren sind jene, die sich letztendlich verletzt haben ja? und dann dementsprechend wurde der ein Kontrollgruppe bei der gleichen Verletzung Vitamin D gegeben, bei der anderen nicht. Und nach vier Tagen wurden dann dementsprechend die Blutwerte untersucht. Und siehe da, es gibt bestimmte Marker in deinem Blut, die darauf hinweisen, dass du vermehrt Zellteilung momentan produzierst. Ja, das wurde so gemessen. Und das ist das Bromdesoxyuridin, ja, BRDU. Gar nicht so wichtig. Es ist auf jeden Fall nur ein Marker dafür, ob du vermehrt Zellteilung momentan machst in deinem Körper. Und darauf wurde untersucht. Und was siehe hier, doppelt so hoch bei den... Kontrollgruppe, die Vitamin D bekommen hat, bei den Säugetieren, die sich verletzt haben. Ja? Und auch diese äh, Verfahren wurde dann, das Tunnelverfahren, kennt ihr auch schon aus vielen äh, Videos bei mir, das ist das, inwieweit Apoptose eingeleitet wird durch deine, durch, durch deine eigenen Zellen dementsprechend. Ja? Das heißt, inwieweit dein Körper noch deine eigenen Zellen tötet. Ja? Das wurde ebenfalls geschaut und das ist ebenfalls verringert worden, ja? massiv durch Vitamin D-Gabe. Das heißt, dein Körper muss gar nicht mehr so viel von deinen Zellen kaputt machen, weil... Die, er macht ja nur Apoptose bei den Zellen, die nicht mehr richtig funktionieren oder die nicht richtig aufgebaut worden sind. Wenn du ihm diesen Baustein gibst, muss er das nicht mehr tun, weil deine Zellen gut aufgebaut sind. Thema Autoimmunkrankheit, habe ich auch schon einige Videos dazu gemacht, hier auch wieder schwarz auf weiß. Jetzt fand ich nochmal sehr, sehr wichtig, was ist so das ha ha ha ausschlaggebende überhaupt, dass deine Zellen wirklich richtig funktionieren können. Ja? Und das ist natürlich der Stoff, der häufigste Stoff der Erdkruste, ja, ganz klar, unser, der Sauerstoff. ja. Und dann ist natürlich sehr fraglich, ob wirklich das äh, Vitamin D auch äh, Sauerstoff erhöhen kann, um deine Zellen natürlich auch veranlassen, ja, nicht nur sich besser zu teilen, mehr zu teilen, sondern auch wirklich besser lebensfähig zu machen. Und das wusste man nicht, bis man es getestet hat. Und das sehen wir hier in einer Studie von 200 Erwachsenen. Ganz wichtig: Man hat nicht darauf geachtet. Also man hat darauf geachtet, dass man nicht kardiovaskuläre Probleme oder sonst was involviert hat bei den Probanden die letztendlich unterliegen, oder metabolische Schäden oder sonst was, sondern wirklich gesunde Probanden. Ja. Und dann dementsprechend wurde dann äh, Tests gemacht, äh, Blutuntersuchungen und so weiter. Und die, die den höchsten Vitamin-D-Spiegel haben, sind auch die, die am meisten das VO2 Max erhöhen. Ja. Was heißt das VO Max 2? Das heißt dieses, inwieweit wie viel Sauerstoff in deinem Körper pro Milliliter pro Minute pro Kilogramm reinkommen kann ja, in deinen Körper, Organismus, äh, ja, bio verfügbar gemacht werden kann, nenne ich es jetzt einfach mal. Ja. Und dieser Wert ist natürlich am höchsten bei denen, die den höchsten Vitamin D Spiegel haben. Und das sehen wir auch nochmal in anderen Abbildungen, die die Mangel haben, unterliegende schlechteren, der schlechtesten Sauerstoffaufnahme, die letztendlich dann, naja, unzureichend Vitamin D haben, schon besser und die, die letztendlich Vitamin D genügend zur Verfügung hatten. Einer sehr, sehr guten Sauerstoffsättigung. Jetzt hat man das Ganze nochmal weiter gesplittet in diese, die viel Sport machen, wenig Sport machen, moderat Sport machen. Und man sieht hier, dass bei denen, die kaum Sport machen, was leider bei größten Teil der Menschen so ist, eine 8% Steigerung der Sauerstoffaufnahme. Zu vermerken war, bei denen, die moderat Sport machen, 5% bei denen, die sehr, sehr viel Sport machen, das heißt wirklich Leistungssportler sind, nur 0,2. Das muss man hier ganz klar sagen, dass die davon am allerwenigsten profitieren. Aber das ist nun mal nicht die Masse, ja, von der wir reden. Wie, wie viele Leute sind wirklich Hochleistungssportler? Da muss man einfach mal ehrlich sein an der Stelle nochmal. Ja? Dann hat man weiter geguckt, äh, Prämien-League-Fußballspieler ja, wurden hier getestet. Die Namen wurden hier nicht genannt und erschreckenderweise 74,4% waren Vitamin D zu Dann wurde ein Versuch gemacht, ja, bei denen äh, Vitamin D Spiegel, diese wurden separiert in zwei Gruppen, die, die zwei, unter 20 Nano, äh, Nano, mein Gott, Nanogramm pro Milliliter haben, Vitamin D im Blut und die, die über 20 Nanogramm pro Milliliter hatten. Und dann wurden letztendlich Tests gemacht, ja, äh, vorher und nachher auch. Ja. Und dann wurde Vitamin D gegeben und bei den anderen hat nicht Vitamin D gegeben und so weiter. Und man sieht hier, dass vorher, nachher ja, in allen Bereichen, diese, die Vitamin D gegeben worden sind und dann dementsprechend der Spiegel bei denen über die 20 Nanogramm pro Milliliter gekommen sind, im Gegensatz zu vorher, Kraftwachstum zu vermessen war. Ja. Das sehen wir hier, ja, einmal grün abgebildet in jeder Art von Form. Ja, hier wurde... Bestimmte Kniebewegungen natürlich bei den Fußballspielern und so weiter gemessen und man sieht hier ganz, ganz klar weiter Kraftwachstum. Ja, und das kann natürlich auch darauf zurückzuführen sein, bessere Zelladaption, bessere Generation, mehr Testosteron und so weiter, was ich vorhin alles schon gesagt habe. Ja, ich denke, ihr habt so allmählich verstanden, dass Vitamin D nicht nur wichtig ist für deinen Kalziumhaushalt und für deine Knochenerhaltung, -Knochen sondern ebenfalls 1000 Funktionen bei dem Körper steuert und das ist wirklich das Schlüssel Nummer eins, dass dein Körper gesunde Zellen aufbauen kann. Ich hoffe, das vergisst du nicht. Und das ist unfassbar wichtig. Selbst ich habe davon profitiert, weil mein Arzt mir damals gesagt hat, bla bla bla, ne, Autoimmunkrankheit äh, und so weiter und so fort. Und es war einfach nur das, weil ich einen akuten Vitamin-D-Mangel hatte und habe dadurch unfassbare Erfolge erzielt. Ja? Deshalb möchte ich euch davon teilhaben lassen. Ja? und das. Weil viele mir das nicht glauben, wenn ich es einfach nur erzähle. Deshalb untermale ich das immer wieder mit Studien, weil es mir so unfassbar wichtig ist. Ja. Wichtig ist die tägliche Einnahme von Vitamin D. Dazu habe ich ebenfalls ein Video gemacht. Ja. Das kann ich jetzt hier nicht alles erklären. Müsst euch das Video dazu anschauen, damit ihr wirklich versteht, dass es die tägliche Gabe relevant ist. Ja. Das ist auch in den allen Studien so passiert, die ich hier äh, benutzt habe. Das habe ich extra so gewählt, ja, weil es sehr wichtig ist, dass man es täglich nimmt. Ja damit ich mich dabei berufen kann. Okay, ich bedanke mich wieder fürs Zusehen. Ich würde mich super, super, super über einen Daumen nach oben freuen. Ich würde mich natürlich auch sehr, sehr freuen, wenn ihr den Kanal abonniert und dabei auf die Glocke drückt, damit ihr auch wirklich informiert werdet, wenn ein neues Video kommt. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.